schon irgendeiner ja. von euch während dieser ganzen Produktion was zu essen bekommt? Nix. Nee, okay. Wie, wie sieht es mit der Bezahlung aus, was durchaus geht? <lacht> so hier? Ja. die Pizza Challenge nee. ist ins Wasser gefallen. Und nix gibt's, ne? Das ah. ist Wasser. So, hier, hey. so, guck Ihr, ihr hattet euch die ganze Zeit beschwert, dass ich euch kein Catering gebe und so weiter. Also habe ich jetzt, ja, mit Recht, äh. also habe ich jetzt die Pizzen aus der Pizza Challenge, die wir am Schluss wegen dem Wetter nicht machen konnten, mhm. trotzdem gebacken. Also kriegt jeder von euch jetzt eine Pizza. Okay. Für die danke sehr. schön. Okay. Bitte sehr, bitte sehr. Gut, Pizza. Dann machen wir alle noch auf, ne? Oh. Oh. Alle die gleichen. Oh, was hast du? Salami. Salami. Salami. Salami. Ja, ich musste für die Challenge dieselbe Pizza sein, damit jetzt keiner sagen kann so, ja, das ist nicht fair, weil der andere hat eine mit Lachs und die hält die Temperatur viel besser oder irgendwie. Ja, so. ja, ja. <lacht> Lass mich raten, ich war dem Angebot. Ja, weißt du, diese Low-Cost-Budget, die ja. Ja, irgendwo dabei ist, hey, Moment, du? das ist ein pizza ah. von einem echten Italiener. Ja. Und und, ja, also während ihr da mal reinbeißt, würde ich die Ergebnisse der Challenges durchgehen. Zumindest von denen, die ich weiß. Ja. Also das erste, was wir gemacht haben, war die Fahrschul-Challenge. Die fand ich eigentlich ganz lustig. So mit dem Slalom-Parcours und so weiter. Ja, das Material, was ich gesehen habe, also da hat er ja... Äh, der Fahrer war der Schnellste, eigentlich mit einer Zeit von 31,95, aber ich gebe recht, 5 Sekunden Strafe ist angemessen für das Kurvenschneiden und so weiter. Also 36,95, der Holger hatte 37,68, der Bernie 37,75. Das heißt, äh, wir rechnen jetzt 50 minus eure Zeit und das sind dann eure Punkte, eingeblendet hier. So, das Drag Race, äh, wo ich so unglaublich gestört wurde beim Zeitungslesen. Ja, also wirklich, warum müssen die auch so laut sein? Ähm, ihr wurdet alle vernichtet von dem Läufer und dem Radlfahrer. <lacht> und danach war die Reihenfolge wie hier, wie sie hier sitzen: Wahlfolger Bernie. Und das heißt: äh, 10 Punkte, 5 Punkte, 0 Punkte und dann alle minus. 10 fürs Radl und minus 25 für den Läufer. Also habt ihr alle Minuspunkte. Vollkommen. Super. Mhm. So, Zeitungswerfen. Ähm, jo, Bernie hat einmal getroffen. So weiter. 5 Punkte. Holger mit seinem Sturz und äh, seinem geschenkten vierten Versuch hat zweimal getroffen und somit 10 Punkte. Und der Ralf hat seit drei Versuchen dreimal getroffen. Somit hat er die volle Punktzahl 15. Hehe. <lacht> ja, ja. So, als ihr Bernie's Mofa wieder zusammengebaut habt, ja, das war ja eine Gemeinschaftschallenge. Somit macht sie punktemäßig nichts aus, aber ihr kriegt alle minus 23. Wieso? <lacht> Weil ich habe euch gesagt, beim Zusammenbauen kriegt ihr die doppelte Zeit vom Auseinanderbauen und ihr habt 23 Minuten länger gebraucht bis das Ach, Ufer wieder fahrtüchtig war. Ja, ja, weil der Holger die Teile nicht sortieren kann und alles so chaotisch auseinander Immer Ich geil das gleiche mit dir. Scheiß Respa. Äh, äh, die letzte Challenge, die wir zusammen gemacht haben, bevor ihr abgehauen seid, äh, war die Sprit-Challenge, wo ihr, blöd im, Kreis, wo ihr blöd im Kreis rumgefahren seid, immer wieder. Ja. Wie viele Runden habt ihr ihr da geschafft jeweils? Ja, aber also so knappe 10. Okay, nein, äh, 13,5. Holger? Bei mir so knappe 30. Lügner, Lügner. Lügner. Ich war da dabei. Das waren knappe 15. Okay, gut. Ja, das heißt, der Holger hat eine weitere Challenge mhm, gewonnen. Der, der, der will sogar bescheißen, obwohl er regulär auch gewinnt. Merkst du das? Oh Mann. So sehen Sieger aus. Danach wird es äh, schwierig, weil dann seid ihr abgehauen. Ähm, was war die Challenge, die ihr danach als erstes gemacht habt? Da war doch äh, schnell fahren? Nein, langsam fahren. Langsam fahren? Langsam fahren. Langsam langsam fahren. Äh, wer war denn der Langsamste? Also, meine Schätzung wäre, der Holger war am Langsamsten. Korrekt, die war der Langsamste. No. Hm. Okay. Und danach? Also, Ralf? Mit denen. Da war ich ausnahmsweise als mal, der schnellste. Uh, okay. Okay, das wird heißen, der Holger kriegt 10 Punkte, der Ralf 5 und der Bernie geht leer aus. Wieso habe ich eigentlich eine Bestellung gehabt für zwei Telefonbücher? Das war ganz, war ganz, wieso habe ich das denn gehabt? <lacht> oh. Ach, wir hatten uns da sowas überlegt, so mit Tauziehen. Ähm, ah, der hört da sonst mal zwei Telefonbücher. Tauziehen habt ihr aber gemacht. Oder? Ja. ja. ja. Wer hat da gewonnen? Ja, ich natürlich. Holger mit seinem Zweigang-Mofa. Der erste Gang ist einfach so kurz übersetzt. Uh -huh. uh -huh. Er hat sogar noch gegen den Menschen gewonnen. Egal, ich habe gewonnen. Okay, ähm, okay dann gibt es Bonuspunkte dafür, dass er einen Mann geschlagen hat. geben wir Holger 10 Bonuspunkte für den Mann. Also kriegt er 20. Uh -huh. Der Ralf kriegt 5. Und der Bernie geht wieder leer aus. Wow. Das muss man noch sagen, wir haben eine. Twischen eingeschoben, eine Bergaufbach-Challenge. Okay. War so eine kurzfristige Idee, noch einen Hill zu machen? Eigentlich wollte ich die nicht erwähnen, aber nachdem Bernie immer den letzten Platz macht, oh. dieses um, also? Mal die Bergaufbach-Challenge gewonnen. Warum auch immer. Ich vermute, das ist eine Gewichtsklasse, der wiegt halt einfach nichts. Ne? Also ist doch tatsächlich am weitesten gekommen. Nein. Nein. Und äh, wer war letzter? Hill Climbing. Den letzten gibt es nicht, weil der Holger und ich sind wirklich auf einen Aha. Viertelmeter, halben Meter gleich weit gekommen. Also Gott. gleich. Gleich. Von also daher gibt es eine ersten und zwei Zweite Plätze. Okay, also Bernie 10 punkte die erste Challenge, die er gewinnt. Ich mach mal das Ding da es ist, es ist die erste Challenge, die er nicht verliert. Boah! Ähm, und äh, Holger und Ralf gegen beide fünf. So, was habt ihr für eine Challenge, habt ihr dann noch eine Challenge gemacht? Äh, das mit den, mit den Ritter spielen, mit der Nudel, du weißt das noch. Ah. Ähm, ja, ähm, wie sind wir noch die scheiße Idee eigentlich gekommen? Ja, wir haben duelliert, weißt du, warum Ach, wo, was, ja. beim Kämpfen? Ihr ja, habt euch nicht duelliert? Naja. Ja. Ja. Typisch Kann man lass ich sie mal alleine. Die zwei haben gemeinsam müssen ein bisschen Stöckchen spielen. Oh. Und dann kam bei mir auf die Idee, dass wir das ja auch mit den alten Ritter machen könnten. So als Duell, so richtig. Zum Pferde. Ach, daher kamen die 9 Euro, die aus meinem äh, Account hier weggenommen wurden. Ja, Ihr habt mit meiner Kreditkarte Nudeln gekauft? Ja. Also Nudeln, das waren Lanzen. Ritterlanzen. Genau. Also, das waren scheiß Schwimm Nudeln. Das ist die Produktion Produktion, ich hasse sie. Ja, ich auch. Ja, ich Habt ihr da eine Ahnung äh, mit dem Punkt, wie ich da Punkte vergeben kann? So, wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Also jetzt denke mal die Nudel, also, ein Vorschlag wäre, Nudel runterfällt, gibt Minuspunkte. Und jeder Treffer gibt Pluspunkte. Mhm. Ja, okay, aber was, hatte, aber was sagen wir als Treffer? Also, ja, Körpertreffer halt. Naja. Naja, aber ja, in der Trefferzone, also. Wisst ja. ihr, wie oft ihr in der Zone getroffen habt? Ja, ja. Wir schon, haben wir schon irgendwie so ein bisschen zusammengetüsselt. Also getroffen hat jeder zweimal. Dann sagen wir pro Treffer 5 Punkte, weil die Challenge mhm. irgendwie seltsam klingt. Ach, sie war aber todeslustig oder? Ja, schon. Also gut. die hat echt Spaß gemacht. Wir hatten auch viele Zuschauer. Okay. Okay. Ja. Und nur leider so im Bernie zweimal äh, ist zweimal die, die Lanze abgebrochen, nein, die Nudel runtergefallen. Zweimal? Ja. Bernie hatte zwei Treffer und zweimal Nudeln runtergefallen. Null. Ich hatte drei Treffer, glaube ich, oder? Na gut, schon wieder. Ach, du ist zwei Treffer, aber keinmal Nudeln runtergefallen. Mhm. Also zehn. Und dein Vater hatte einen Treffer und Ä ist äh. fünfmal die Nudeln runtergefallen. Mhm. Nein, ich meine, wie war's? Mhm. Ich hau dir gleich die Nudeln drüber, du. Ja, die glaube, ich gleich besser. Also, zwei. Auch zwei und kein Mondel. Mhm. Also auch zehn Punkte. Okay, muss ich mir aufschreiben. Ich habe euch dann ja gefunden. Ich fand ja. euch. Ja, genau, wir hatten dann noch eine Challenge. Eigentlich zwei, aber die Pizza fiel ja mehr flach im Osten. Sinne. Nee, habe ähm, ich brösel. so. Wir hatten noch die Lautstärke, wohl ja durch Tunnel, wo wir durch den Tunnel. Lautstärke, also. richtig. Mhm. Ja, da war natürlich das Problem. Laut ist scheiße dass nicht klar war, wie die Regelungen hier sind. Es ja gut. Ich habe eindeutig gesagt, es geht darum, das leichteste Mofa zu haben. Das ist voll ist langweilig. Gut. Wollen wir wieder mal festlegen, wer die Challenge gewonnen hat? Hm, wer? Er übringt sich, glaube ich, oder? Ja, ich ja. habe ich hab, ich hab, die, ja, hab die Punkte mhm. aufgeschrieben. Also da war es äh, sozusagen 100 minus die Dezibel, Dezibeldiagramme, Und damit da eine Punktevergabe war. Mhm. Mhm. Äh, das heißt, Holger hat 18,5, nee. Bernie hat Bernie ja, hat äh, 13,7 und du 13. hast Das waren dann alle, weil das mit dem Probefahren, da kann man keine Punkte drauf nee, das ist einfach nur mal so anschnuppern. Äh, also, also möchte ich möchte die Ergebnisse wissen. Du willst die Ergebnisse wissen? Ja. Äh, obwohl sie, glaube ich, eindeutig sind. Okay, aber ja, ge komm, ge komm, gehen, wir mal, gehen wir mal durch. Also, ähm, Wer hat Platz 1? Wer hat Platz 1? Ja, da, da, da, da, da fangen wir von an. Okay. Wer okay, hat äh, der dritte Platz? Hm. Äh, ich glaube, das ist eindeutig. Ich glaube, das ist eindeutig. Ähm, <lacht> mit, oh, oh. Äh, ich, ich sage insgesa insgesamt minus 17,05. <lacht> minus punkt So viele Nuller, dass du das insgesamt minus punkt. Scheiße, ne? Das ist echt so eine richtige Kackproduktion. Eh? Ja. Ja. Ja. Ähm, auf dem zweiten Platz, glaube ich, auch eindeutig zum raushören. Ja, der war ja, und der mit äh, 10,15. Ja, okay. Auch positiv. Und äh, ja, Holger hatte Siege. insgesamt 32 Eben, abstand. Super. Und, ich war Sieger. Aber. Also, aber. Aber. Ich ich gemacht, wir ja. tolerieren nicht illegale Mofas. Das ist nicht illegal, das ist ja, illegal. Ja, ja, ja, ja. Ja, Wir tolerieren ja, keine Mofas, die was? zu schnell sind für geht den öffentlichen Straßenverkehr. Es war eindeutig zu erkennen, was denn? dass dein Mofa ungefähr 40 km/h geht, was Ach, deutlich nicht. zu schnell ist. Und nicht. deswegen gibt es 500 Minuspunkte dafür und. Aber hey, der hat es aber absichtlich frisiert. Echt? <Nicht>? Ja, ja. <lacht> kleiner Schaden, aber ich stehe auf Italiener, kriegst hier beide Mofas im Tausch gegen deine Garelli. Das ist doch ein Wort, oder? Ähm, lass mich überlegen. Nö. Das Ding läuft. Da hast du zwei, die nicht laufen. Du wirst, du wirst bereuen, dass du nicht ja gesagt hast. Er hat das 2 hoch 1 gemacht, weil er sich die besten Teile okay, suchen hat. Okay, nochmal minus 500. Ach Jungs, das ist unfair. ja. Ey, aber du, du brauchst nicht reden. Deins war auch so schnell. Du hast auch minus 500. <lacht> Nein. Halt mal. Doch. Nein. Das, schau mal. Das ist, nicht, das ist nicht schnell. Das klingt nur schnell. Ralf, Ralf, Ralf. Ralf. Das sieht aus, als ob der Säger wäre. Sein Mofa ist vollkommen innerhalb des legalen Speed Limits von 25 km/h. Es ging nur 24 laut GPS, somit ist es das einzige Mofa, das geduldet werden kann als Sieger! Hattest du vorher die Info von dem Produzenten? Ihr ja. seid einfach disqualifiziert. Ich glaube, wir sollten mal mit dem Produzenten ein bisschen. Ein Wörtchen reden. Ja, also wir ja mal aufstehen und wir haben Loser, loser sind nur die anderen. Ja, schon doof, ne? Ah, sehr schön. <lacht>